Herzlich willkommen zum Singenden Adventskalender. Heute singen wir mit den diversen Flöten aus jakobien Hedstedt zusammen Gottes Sohn ist gekommen.